Mitarbeiter müssen sich nicht mehr verschiedene Passwörter merken oder an unterschiedlichen Systemen anmelden. So ist sichergestellt, dass sie ihre Prozesse und Sicherheitsrichtlinien leben, anstatt umgangen werden. Die Verwaltung aller Benutzer und deren Zugriffsrechte in einem System wie ID spart nicht nur Zeit, sondern vermeidet auch datenschutzrechtliche Probleme durch unbefugte Zugriffe. Sie halten am Ende einfacher Schritt mit stetig wechselnden Gesetzen und Regeln. Zweitens: Sie punkten mit digitaler Souveränität. Bisher war man beim Outsourcing von Single Sign-On-Lösungen auf Partner im Non-EU-Ausland angewiesen. Das ist Datenschützern ein Dorn im Auge. BearID wird von uns nach höchsten Sicherheitsstandards mit Datenhaltung und Partnern ausschließlich in und aus Deutschland verwaltet, gehostet und betrieben. Compliance-Herausforderungen, Sprachbarrieren im Service und rechtliche Probleme gehören damit der Vergangenheit an. Drittens. Die Nutzung von BearID entlastet Ihre IT-Abteilung. Dank BearID etablieren Sie schnell und einfach auch cloudgestützte Geschäftsprozesse, ohne auf die e-mails knappen IT-Ressourcen angewiesen zu sein. Bereits viele Anwendungen können mit wenigen Klicks über eine benutzerfreundliche Oberfläche integriert werden. Als SaaS-Lösung entstehen darüber hinaus keine Aufwände für den Betrieb, die Überwachung, Sicherheitsupdates und ähnliche Aufgaben. Viertens: Vertrauen Sie auf etablierte Open-Source-Technik. ID basiert auf der leistungsstarken Open-Source-Lösung Keycloak. Die haben wir um viele nützliche Funktionen, vorgefertigte White Label Templates und eine vereinfachte Administrationsoberfläche erweitert. Ein Anbieter Login besteht beim Einsatz von Bear ID dennoch nicht. Wenn Sie jetzt mehr über Bear ID erfahren wollen, kommen wir gerne mit Ihnen ins Gespräch. Wir analysieren kostenlos für Sie, ob Ihre IT-Sicherheit von Bear ID profitieren kann. Verwenden Sie folgenden Link und hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten. Wir melden uns gerne bei Ihnen und machen eine kostenlose Analyse.